Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Heute geht es um diese beiden Kisten hier. Ich habe glücklicherweise von Swordman zwei verschiedene Kassetten bekommen für das Lüften des Rasens. Und zwar eine Vertikutierkassette und eine Lüfterkassette. Ja, wir wollen heute die Frage klären, was ist besser, vertikutieren oder lüften. Bleibt dran. Yeah! Ja Freaks, vertikutieren oder lüften. Bei beiden Maßnahmen geht es um das Lüften der Grasnarbe. Wir wollen Sonne und Regen. Da hinten sind schon ein paar Grund dunkle Wolken am Himmel. Ich weiß noch nicht, mal gucken, wie das heute wird. Wir wollen Licht, Regen, also Licht, Wasser und Luft in den Boden reinbringen und ähm, das Gras, die Grasnarbe verhindert ein Stück weit die Aufnahme von diesen drei wichtigen Elementen für den Rasen. Wenn der Filz zu dicht wird, wenn äh, zu viel totes Gras auf der Grasnarbe liegt, wenn die Grasnarbe immer dicker wird, wenn das Gras auch insgesamt zu dicht wird, das ist schon wieder windig, <lacht> unglaublich, wenn die, wenn die Grasnarbe insgesamt einfach zu, zu dicht und zu eng wird, dann sollte man mal lüften oder eben vertikutieren, um wieder diese wichtigen Elemente, Wind hätte ich jetzt beinahe gesagt, Sonne, Wasser und ähm, Luft, ja doch, Luft ist auch dabei. Ne? Sonne, Wasser, Luft. Kannst du mal aufhören zu winden? Sonne, Wasser, Luft. Sonne, Wasser, Luft. Sonne, Wasser, Luft. Ja, rein in den Boden mit Sonne, Wasser, Luft. Und dazu müssen wir ab und zu mal den Rasen äh, ein bisschen aufreißen, ein bisschen äh, ausdünnen und äh, den toten Mist aus der Grasnarbe rausholen. Was beim Sportman natürlich total super ist, man hat einmal die... Spindel zum Schneiden, zum Mähen des Grases und man hat verschiedene Kassetten, die man tatsächlich relativ einfach tauschen kann, das seht ihr gleich alles, ähm, um verschiedene weitere Tätigkeiten auf seinem Rasen durchzuführen. Ich habe jetzt hier diese Vertikutierkassette noch dazu bekommen und die Lüfterkassette. Es gibt noch eine Bürste ähm, für den Sportman, die habe ich jetzt aber nicht. Ja, wäre auch mal eine interessante Sache. Noch. <lacht> nee, also haben wir nicht. Eine Sache, die auch sehr gut ist, finde ich, wenn man das Lüften oder das Vertikutieren mit dem Düngen kombiniert, dass man quasi direkt vor dem Düngen lüftet oder vertikutiert. Wir wollen natürlich auch den Dünger unten im Boden haben und nicht auf der Grasnabe und auf dem toten Filz liegen haben. Der Dünger soll in den Boden rein, die Rasensamen sollen in den Boden rein, die sollen auch nicht oben drauf liegen, die sollen ja sich mit dem Mutterboden verbinden, damit sie schnell keimen und aufgehen. Denn beide Maßnahmen sind aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll, direkt vor dem Düngen oder dem Nachsehen durchzuführen. Was, was muss man jetzt tun, um die Kassetten zu tauschen? Das ist eigentlich relativ einfach. Man löst hier diesen Riemen, von der Vorspannrolle und zieht den Riemen einfach runter. So lässt ihn hier so hängen, dass er nicht stört. Und jetzt hat man hier diese beiden Schrauben. Eine Schraube auf der einen Seite, rausschrauben, U-Scheibe nicht vergessen. Jetzt gibt es einen coolen Trick, der Sportman-Trick. Man hängt die Schraube einfach auf den Magneten drauf. Das ist echt cool. Seite, zack, andere Seite, anderer Magnet und jetzt kann man die Lüfterkassette einfach ganz, ach so, ja das vergesse ich immer wieder, das vergesse ich immer wieder, um die Kassetten rauszuziehen, muss man den Sportman die, die Höhenanstellung ganz nach oben stellen, also ganz hoch stellen. Mann, also man muss ihn wirklich hochstellen. hier ganz hoch. Sonst rutscht die Kassette nicht an dem vorderen Balken vorbei. Also ganz hoch. Zack. Ganz hoch stellen und dann, dann kann man ganz problemlos die Lüfterkassette, äh, die Spindeleinheit rausnehmen. Cooles Teil. Hier sieht man jetzt auch sehr schön die Anbindung hier der drei Einstellungen für das Untermesser. Das kann ich auch noch mal hier schnell das Untermesser zeigen. Schön das, das Untermesser. Hier <lacht> ist noch Papier drin. Ja, ich hatte gerade noch mal den Schnitt getestet. Cool. Hier ist diese diese Klaue. Diese Öffnung und die wird auf dieses Rohr hinten drauf gesteckt. Und damit man auch hinten das Rohr trifft, gibt es diese beiden Bleche. Äh, da gleitet quasi dann die Kassette hoch und rutscht genau hier rein. Das ist jetzt hier die Lüfterkassette. Und diese Lüfterkassette hat jetzt hier diese Drahtzinken, diese federnd aufgehängten kleinen Drähtchen, diese kleinen Krallen diese drehtchen die zupfen so ganz sanft den filz aus dem rasen raus und das machen wir erst mal das hier zwei bahnen und dann baue ich noch mal um für euch <lacht> baue ich noch mal um auf die vertikutierkassette dann gucken wir uns mal direkt den unterschied an jetzt wird die einfach hier so reingefädelt schon hier das ist wichtig da da muss die welle rein und das ist diese schlitz und Schon fertig. Die Spindel rutscht wie von selbst hinten auf dieses auf diese Rohr drauf. Dann kann ich die alte Schraube natürlich gleich auf die Spindel hauen. Ist da jetzt eine Unterlegscheibe? Nein, ich habe natürlich die Unterlegscheibe vergessen. Natürlich, Unterlegscheibe sollte sein. Nicht zu festziehen, schön handfest anziehen. Schon fertig? Nein, noch nicht fertig den Riemen nicht vergessen, den Riemen wieder rauf zu fädeln. Gesehen? Normal. Normal den Riemen, der, der habt ihr hier so weggelegt. Der wird jetzt hier wieder rauf gefädelt. Zack. Und diese, dieser Hebel spannt den Riemen dann vor. Prima. Okay, jetzt natürlich immer die Frage, ja, wie stelle ich denn jetzt diese Lüfterkassette ein? guter Start ist, wir machen die Lüfter halt so tief, dass sie so gerade eben auf dem Boden aufsteht. Unser so erster Ansatz. Erstmal so gerade eben auf dem Boden drauf. So. Jetzt gerade eben jetzt. Ja gut. Einfach mal testen. Diese Schraube niemals vergessen. Und den Deckel wieder drauf. Von der Einstellung her steht jetzt die Lüfterkassette schon auf 10 mm. Wow. Was ich noch vergessen habe, Smorken empfiehlt jetzt mit viel Gas zu fahren, also mit Vollgas zu fahren und den Antrieb ein bisschen schleifen zu lassen. Also schon langsam vorwärts zu fahren, aber die Lüfterkassette schnell drehen zu lassen. Mal gucken, wie das hinkommt. Und man sieht schon, dass was passiert ist. Ich gucke jetzt mal in den Fangkorb rein. Aber ich denke, man könnte noch ein bisschen tiefer gehen. Boah. Jetzt bin ich nochmal auf 5 mm gegangen. Man sieht schon, wie sanft das ist, also wie vorsichtig diese Drahtzinken das tote Gras aus dem Rasen rausholen. Das ist natürlich auch grünes Gras, nicht nur braunes Gras. Ich habe aber auch wirklich, ich habe praktisch keinen Filz in meinem Rasen drin. Deswegen geht es hier vor allen Dingen darum, die äh, flachliegenden Halme so ein bisschen hoch zu bürsten und nicht jetzt den ganzen Filz rauszuholen. Der ist einfach nicht da. Also 5 mm finde ich gut. Wenn man jetzt noch mal genau guckt Also man sollte wirklich so einstellen, dass wirklich der Rasenfilz rausgerissen wird und nicht in die Erde reingefräst wird. Es ist null, da ist null Rasenfilz. Das ist Wahnsinn. Auf keinen Fall tiefer. Also 5 ist hier optimal. Die Dosierung hier mit dem Antrieb funktioniert super. Man muss ein bisschen spielen, dass er, noch, dass er schon vorwärts läuft, aber nämlich schnell, nicht Vollgas. Muss man so ein bisschen schleifen lassen, den Keilriemen funktioniert perfekt. Dieses Lüften ist halt eine wirklich unglaublich sanfte Methode. Deswegen kann man das auch ganz oft machen. Also man kann eigentlich, nee, ich will nicht halt sagen jede Woche nicht, aber einmal im Monat überhaupt kein Problem. Man sieht eben, das Gras ist praktisch nicht geschädigt. Und jetzt gucken wir uns die Vertikulierkassette an und schauen uns direkt den Unterschied an. Ich bin mega gespannt. hier raus. Fantastisch. Ist schon schön dreckig. Man sieht hier, das ist auch sehr schön, man sieht hier wie gleich der Dreck, ne, der sandige Rasenfilz hinten auf diesem Ableitblech klebt. Das ist übrigens die Vertikutierkassette, die ihr für meinen Gutscheincode bekommt. Rasenfreak 2020, eine Vertikutierkassette kostenlos dazu, noch bis Ende Mai. Ich hoffe, das Video kommt vorher raus. <lacht> so, zack, umbauen. Hahaha, ha, ha, ha. wieder die Schräubchen. Vorsichtig einfädeln. Zack. Also, die Vertikutierkassette ist echt ein fieses Teil. Die der, der hat so richtig so, richtig so wie so, ja, so ein fluch solche Zicken, die nach vorne so richtig reinbeißen in den boden natürlich auch feststehende messer reinbeißen in den boden und dann den filz rausziehen eine sache die beim lüften und beim vertikutieren immer auffällt die maschine wird total dreckig weil eben nicht nur das gras äh, beschnitten und hochgeworfen wird, sondern auch eben sehr viel Sand und Steinchen. Und Steinchen sind der Tod für Spindelmäher. Ihr müsst tatsächlich wirklich schauen, wie ihr dann die Steinchen wieder wegkriegt, absammeln oder tief mähen mit dem, äh, mit dem Sichelmäher, der am besten noch saugt. Denn jedes Steinchen ist ein potenzieller Kapitalschaden für die Spindel. Das ist der Nachteil. So, hier seht ihr die Skala jetzt von 0 bis 50 max. Das ist zum Schneiden und da gibt es auch noch eine Minus 14. Für die Vertikutierkassette könnt ihr sogar unter die Null gehen, das heißt in mehr tiefer stellen als 0. damit ihr mit der Vertikutierkassette richtig tief in den Boden reinfräsen könnt. Ich halte davon überhaupt nichts, also nicht in die Erde reinfräsen, sondern nur bis zum Ende des Grashalms, also nicht in den Boden reinschlitzen, dann gehen sofort die Wurzeln kaputt. Ihr wollt den Filz rausholen und nicht die Erde oder die Wurzel aus dem Boden rausholen. Also nicht zu so tief. So, Freak, wir machen jetzt ganz genauso. Wir gehen jetzt mal auf 10 runter. Direkt vergleichbar auf 10. Gleich in Grün. <lacht> das tief genug. Vertikutiert, gelüftet. Deutlicher Unterschied. Hier, das hier kann man es ganz gut sehen. Kriegen wir das hin? Hier sieht man jetzt sehr schön, dass er schon in den Boden geschnitten hat. Ich sag mal so: oh, 5 mm, das ist schon die absolute Grenze. Tiefer würde ich auf keinen Fall gehen. Hier auch, da sieht man schon, wie er hier, da sieht man sehr schön, hier dieser, dieser Schlitz hier. Mal weg hier, da der Schlitz. Das ist schon fast zu tief, also vertikutieren wesentlich aggressiver als lüften. Das hängt natürlich sehr davon ab, was ihr für einen Rasenfilz habt. Wenn ihr wirklich einen stark verfilzten Boden habt, ist die Vertikutierkassette genau richtig? Genial! Einmal in die eine Richtung, dann 90 Grad dazu. Äh, Nochmal vertikutiert, also richtig über Kreuz vertikutiert. Perfekt. Lüften viel öfters möglich, viel sanfter. Bei mir hier völlig ausreichend. Herr ja, Freaks, coole Nummer. Jetzt zeigen wir noch mal einmal das Vertikutieren ohne äh, Fangkorb. Haben wir noch nicht gefilmt. Was man hier sieht, hier sieht man überall die Erde zwischen. Na, hier ist überall schon Erde mit äh, hochgeworfen. Da sieht man auch sehr schön hier, ne, so kleine erdige Krümel. Äh, auch so ein bisschen Wurzel ne, da hängt schon an, den, an der Erde dran. Auch hier reißt schon so ein bisschen die ersten Wurzeln mit raus und hier ist es wirklich nur reiner, reiner Gras, äh, reines Gras bzw. totes Gras. Da ist nicht ein Krümel Erde mit drin. Ja, hier sieht man jetzt nicht deutlich, aber man sieht jetzt hier nicht deutlich, aber man sieht schon eben diese Längsrillen, aber auch, auch nicht schlecht. Man sieht mehr so dieses rausgerissene Gras hier, das ist auf der anderen Seite nicht so stark. Hier siehst du aber auch eine gewisse Struktur. Oh, hier, also das ist schon krass hier. Das ist schon echt krass. Hier reißt er deutlicher die Stängel raus. Hier würde ich auf jeden Fall mit dem Sichelmäher, der noch schön saugt, mähen. Ganz tief stellen den Sichelmäher, dann schön erstmal mit dem Sichelmäher rübermähen. Und da, bei der Lüfterkassette, kann man gleich ganz normal weitermähen. Vor allem, weil hier jetzt auch überall, überall die rausgerissenen Erd. Ja, verfilzten Erdkübelchen liegen. Überall hier liegt die, liegt die Erde. Und das ist natürlich ne, wie Schmirbelpapier für einen Spindelmäher. Ja, liebe Rasenfreaks, kleines Tutorial, vergleich Vertikutieren mit Lüften. Ne? Was ist besser, vertikutieren oder lüften? Lüften kann man wesentlich öfters als vertikutieren. Vertikutieren nur, wenn man wirklich einen sehr stark verfilzten Boden hat. Meine Meinung, lüften Einmal im Monat überhaupt kein Problem. Eine wunderbar schonende Maßnahme, um wieder ein bisschen Luft, Licht und Wasser an die Grasnarbe in den Boden reinzukriegen. Perfekt. Vertikutieren ist aggressiver, aber auch effektiver, ne, wenn man was erreichen will. Und von daher immer abhängig von dem, was ihr habt. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss.